Der Flug zum Mars fällt einfach aus. Stattdessen haben alle Menschen ein Zuhause. Waffentechniker werden auf Bäume pflanzen, umgeschult. Und ein paar von denen finden den Job sogar ganz cool, aber geben es natürlich nicht zu. Das Gold, das die Menschen nur verwehrt, bleibt in der Erde, wo es hingehört. Und wir werden unsere Kontohostüge zu Papierpflegern machen und die Grundbücher zu Konfetti. Und werden nicht mehr BWL studieren, wäre das ein guter Film. Naja, um ehrlich zu sein, die Leute schlafen doch vom Fernseher ein. Wo ist denn da die Dramatik? Wo sind die Höhen und Tiefen, die krassen Kicks? Der Plot ist so, was von flach passiert, hat noch was, nee, passiert nix. Dafür gibt schon das Wort zum Sonntag. Wir lernen Stück für Stück, wie man es anstellt, dass die Menschen die Welt regieren und nicht das Geld. Die ganze Werbung brauchen wir nicht mehr. Was keiner haben will, stellt auch keiner her. Und wer immer noch meint, dass es zu wenig Arbeit gibt, der kann den Müll aufsammeln, der von früher noch rumliegt. Und alle rauchen nur noch eine Packung statt zwei und haben viel mehr Zeit und mehr Geduld und sagen nicht mehr ständig selber Schuld. Woher das ein gutes Drehbuch? Naja, wenn's interessiert, verkopfte Dialoge, die keiner kapiert. Nichts vom guten alten Sex and Crime, keine Action, nichts Schock dafür holt du dir doch keinen Amazon Prime, das bastet keinen Block. Aber ich will das auch nicht im Film sehen, will lieber statt Bewerbung schreiben, Porno drehen, aber ohne Budget ganz Amateur. Und dann muss auch mitmachen, weil das Publikum stört. Und die Leute so, warten Griff ins Klo, er sagt da Porno und dann kommt nichts. Boo, es pflegen die ersten Tomaten. Was ist das überhaupt für ein Typ da? Erst große Klappe und dann nicht liefern. Und sowas nennt sich Popstar.